Social Distancing ist keine komplette Isolierung. Im Gegenteil. In Zeiten wie diesen müssen wir Sicherheit für unsere Liebsten gewährleisten, sowie Solidarität und Zusammenhalt für unsere Gesellschaft. Aus diesem Grund bringen wir euch die kommenden Tage ausschließlich gute Nachrichten, um auch unseren Teil beizutragen. Und so fangen wir an. Ringbu, dein lokaler Hol- und Bringservice bis zur Haustür.